Schaut der Emil hin und wieder noch lineares Fernsehen? Sicher, er hat sogar seine eigene Sendung. Wow, und welche? Universum. Haufer, hast du schon gehört? Der F hat einen neuen Chef. Aha, ja und? Das heißt ja und, das heißt ja ganz klar, dass es jetzt ganz neue Formate gibt und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Also, bei mir stellt sich eher die Frage, ob diese neuen Formate die Unabhängigkeit des ORF widerspiegeln werden. Ja, aber sicher! Der ORF war ja schon immer total unabhängig. Oh, meinst, meinst, also ich habe gehört, dass der neue Chef hat türkise Krawatte, ein türkises Stecktuch und eine türkise Brille trägt. Also, hoffe, da bist du total falsch informiert, dass Sobotka mochte den Job Tritt ne? dann gar der Hanger öfter auf. Einen wunderschönen guten Morgen aus unserem fahrenden Frühfernsehstudio. Heute befinden wir uns vor dem Bundeskanzleramt und als Gast begrüße ich Andreas Hanger. Guten Morgen, Herr Hanger. Einen wunderschönen guten Morgen auch Ihnen zu Hause vor den Empfangsgeräten. Sie äh, kommen ja gerade aus dem Bundeskanzleramt und haben gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz gefrühstückt. Nun lautet die Frage natürlich, womit stärkt sich denn unser erster Mann im Start zu dieser frühen Stunde? Wir hatten fantastische Schinken aus der Wachau, dazu Rührei von freilaufenden Hühnern aus der Steiermark. Leider kann sich unser Sebastian Kurz nicht so viel Zeit für das Frühstück nehmen, wie er gerne möchte. Momentan telefoniert er mit den wichtigsten Führern dieser Welt. Schließlich gilt es, weitere illegale Migration zu verhindern. Und dazu ist Hilfe vor Ort nötig, die nur unser Bundeskanzler durch seine unablässige Arbeit garantieren kann. Ich habe gehört, heute ist außerdem noch Speck aus dem Hause Platter auf den Tisch gekommen. Ja, eine überraschende, sehr wohlschmeckende Gabe aus dem wunderschönen heiligen Land Tirol. Da wurde alles richtig gemacht. Ich muss sagen, das macht schon Appetit. Hm? Mittag oder Abendessen. Auf mehr neues ORF-Programm. Also auf den Fuchs. Welchen Fuchs? Ja, der Trump hat die Fox News gehabt und wir haben einen alten schlauen Fuchs. Willkommen bei Heute Mittag bei Kurz. Und ich begrüße recht herzlich Wolfgang Sobotka im Studio. Grüß Gott! Grüß Gott! Eine Frage, die ich Ihnen gleich einmal stellen muss. Haben Sie schon mit Sebastian Kurz zu Mittag gegessen? Ja. ja. Wir hatten ein verzügliches Mittagessen in der Novomatic Zentrale. Sie wissen ja, die Johanna sagt, esst einmal mit dem und einmal mit dem. Und Sie kennen das ja, bei einem Mittagessen gibt es... Wichtige Gespräche. Man darf ja nicht vergessen, Novomatic ist einer der größten und besten Arbeitgeber in Niederösterreich und damit ein wichtiger Leistungsträger in unserer Gesellschaft, wie unsere Studien am Amok-Institut auch belegen, die natürlich für jedermann einsehbar sind. Ich habe äh, vorhin gesehen, dass ein süßes Dessert kredenzt wurde. Hat es Ihnen geschmeckt? Ich bin froh, dass man hier nicht unter Wahrheitspflicht steht. Das wäre jetzt eine Katastrophe. In Deutschland ist ja das alles schon seit jeher ganz anders. Und zur Entspannung dirigiere ich ein fantastisches Orchester. Für heimische Musik ist also angesucht. So lernt man neue, junge Talente kennen. Ja, aber das sind ja keine Profis. Spielen eh Niederösterreich und nicht im Burgenland und dort spielen für die Ehre des Landes. Und das ist die beste Bezahlung. M Moment, Burgenländer-Kropfen gibt es in St. Pölten aber nicht. Jedenfalls nicht zum Abendessen. Und jetzt begrüße ich, wie jeden Abend, live im Kurz im BILD 2 Studio Bundeskanzler Sebastian Kurz. Guten Abend. Guten Abend, Herr Lamm. Danke für die Einladung. Heute Abend waren Sie im Schweizer Haus und haben Stelze gegessen und dazu Mineralwasser getrunken. Warum Mineralwasser? Hätte es ein Bier nicht auch getan? Ich danke Ihnen für diese Frage und möchte zuerst einmal festhalten, dass ich nichts gegen Bier habe. Nur ich stehe für Regionalität und sehe mich der Regionalität verpflichtet. Und deshalb lehne ich es ab, dass freiwillig Bier aus dem Ausland bei uns getrunken wird. So etwas wird es unter meiner Kanzlerschaft nicht geben. Alles gut und schön, aber im Schweizer Haus wird doch ja österreichisches Bier serviert. Also warum Mineralwasser? Ich habe immer gesagt, dass man sich Bier, bevor man es trinkt, ganz genau anschauen muss. Also... Erstens, woher kommt der Hopfen? Zweitens, woher kommt das Malz? Und am allerwichtigsten, drittens, woher kommt das Wasser? Und gerade bei der Frage... Woher kommt das Wasser? Sehen wir, dass der Großteil der Flüsse aus dem Ausland ungehindert zu uns hereinfließt. Deshalb setze ich mich innerhalb der EU für Stauwerke an unseren Grenzen ein, um Hochwasserkatastrophen, wie sie immer wieder in vielen Regionen unseres Landes stattfinden, zu unterbinden. So schaut also das neue of programmkonzept aus. Und OF wird dann auch in KRF umbenannt. Völlig zu Recht, weil dann weiß man, was man sieht. Toi, toi, toi.